Und damit herzlich Willkommen zu Derdisch 2! Ja, den ersten Teil hatten wir ja vor ein paar Monaten durchgezockt, war ein sehr cooles Spiel. Und hier haben wir nur den zweiten Teil, ja. Ähm, ich glaube, das Spiel gibt es auf jeden Fall kostenlos auf dem Handy. Ich spiele hier die kostenpflichtige Switch-Version. Ich glaube, diese Version hier auf der Switch hat eine extra Welt. Das kann gut sein, ich bin mir noch nicht sicher, aber das werden wir auf jeden Fall herausfinden indem jetzt einfach spielen. <lacht> Welt 1. El Corp. Korb. Unsere Kinder. Ja, rennen wir wieder weg. Bringen den Kind zur Arbeit, Wir haben halt sehr viele Kinder und ja, jetzt laufen sie hier herum. Während wir gerade müde am Schlafen waren, ne? Ja, das ist das gleiche Gameplay wie der erste Teil. Nur halt mehr Level gleiche Grafik, alles the same. Und ja, ich hab Bock. Und wir schauen mal. Bin jetzt noch ein bisschen krank, aber das sollte nicht stören. Genau, wir haben einen normalen Jump, wir haben einen Double Jump. Und das Ziel dieses Spiels ist es halt immer ein Kind in jedem Level zu retten. Was machst du hier? Wir, wir wollten dich bei der Arbeit besuchen. Äh, ja, ist schön, dich zu sehen, aber ich bin halt beschäftigt so. Wir sind durch die geheime Stadt gelaufen, um dich zu sehen. Boah. Was man nicht alles tut. Aber warum wollen die uns sehen? Mein Gott. Wo ist denn Mama? Kann sie nicht auf euch aufpassen, während Dad am Arbeiten ist? Herzlichen, bring dein Kind zur Arbeit, Dad. Aber ich hab dich nicht mitgebracht. Du bist einfach aufgekreuzt. Ja, du bist nicht wirklich gut hier drin. Du wirst es schon nächstes Jahr schaffen. Okay. Ah, und hier brauchen wir einen Schlüssel. Und der Double Jump reicht leider ganz knapp nicht aus. Oh, hier müssen wir aufpassen. Die Burger, die tun weh. Ja, Im ersten Teil war ja die Story, dass die von zu Hause alle weggelaufen sind. Aber da ist noch was. Ah! Da wollte ich abkürzen, sogar nicht geklappt. Ja, und hier ist es dann einfach so: Ja, aus Juxendollerei kommen sie doch mal hier zur Arbeit, weil den der, der ist einfach langweilig. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Interessant auf jeden Fall. Und hier müssen wir aufpassen. Zum Glück laufen die alle, also alle Sägen hier, laufen alle gleich. Also es ist easy, das zu koordinieren. Warum hast du diese Kreissing in deinem Job, Dad? Oh, äh, vom Papier zu schreddern? Hm, scheint mir nicht so sicher. <lacht> es sind Null Tage vergangen, als der letzte Unfall passierte. Ja, das, äh, ja, das wundert mich nicht, ne? Wundern tut mich das nicht. Wir spielen 100 so wie beim letzten Mal. Und ja, wir werden mal schauen, wie schwer dieses Spiel sein wird im Vergleich zum ersten Teil. Also es geht ja hier direkt los. Wirklich kaum Story, es geht einfach instant los. Und das Spiel erklärt sich eigentlich größtenteils von selbst, würde ich mal meinen. Ja. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Boing! Wir wollen natürlich auch alle Sterne einsammeln, dazu gehört ja die 100%. Und ja. Wie habt ihr Kinder es hierher geschafft? Wir haben einfach ganz viele fremde Leute gefragt. Wir haben so viele von denen gefragt. Oh, äh, das ist nicht so eine gute Idee. <lacht> Einer von denen hat sogar uns sein so cooles Messer gezeigt. Oh, äh, toll. Äh, ja. Don't talk to strangers kids. Stranger danger. Müsste aufpassen. Oh, die Donuts. Nein. Die wollen gegen uns rollen. Und hier muss ich warten. Mal. Da war ich mir jetzt nicht sicher, in welche Richtung die rollen. Das sah nämlich so aus, als würden die... Das... <lacht> Mann, das sah nämlich so aus, als würden die die ganze Zeit nur in die Mitte rollen. Sonst aber nicht. Die rollen immer links und dann rechts und dann links und dann rechts, also hier kann ich jetzt in die Mitte springen, jetzt kann ich hier drüber springen, jetzt hier chillen, hier noch ein bisschen Minesweeper spielen und dann weiter geht's. Oh, hier müsst ihr aufpassen. Aber exakt sowas hatten wir doch auch schon in der letzten Welt gehabt. Oh, warte, noch nicht mit dem Kind reden, sonst sind wir nämlich vorbei und diesen Stern hätten wir uns dann nicht mehr einsacken können, also halt schon aber da müsst ihr müsste ich das Level neu starten, muss nicht sein. Sind diese Donut-Typen sowas wie Coworkers? Ich habe die noch nie in meinem Leben zuvor gesehen, aber ich schlafe ja auch meistens an der Arbeit. Also, maybe? Äh, passen die irgendwie nicht so rein, ne? Ja, stimmt. Na gut, was für ein Office-Job ist denn das hier? Worum geht's hier? Von welcher Firma? Aha, jetzt haben wir solche Plattformen. Kennt man sehr aus Mario-Spielen, würde ich mal behaupten. Du, du, du, du. Ja, mit dem Double Jump kann man gut sein. Äh, Ja, kann man sich gut retten auf jeden Fall. Würde ich mal mal. Äh, was? Oh, aber das war gut, dass ich runtergefallen bin, weil somit habe ich hier noch diesen Stern entdeckt. Den hätte ich sonst ja übersehen auf jeden Fall. Also das war tatsächlich mein Vorteil, hier runterzufallen. Und es gibt in jedem Level, wenn es einen Stern gibt, ich glaube immer nur einen Stern. Ich glaube nicht irgendwie zwei, drei. Glaube ich nicht. Ich glaube, das war nur einer. Äh, dieses. Äh, mein, mein Office scheint mehr geflutet zu sein als sonst immer. Ich habe das Badezimmer gefunden! Hast du? Ich habe all die Wasserhähne aufgedreht. Ja, hast du. Ball Party! Äh, okay. Ich finde den Humor lustig. Passt auf jeden Fall. Du, du, du, du, du, du, du, du. Hier muss man aufpassen, weil man hier nicht springen kann. Ja, da wollte ich drüber springen, aber ich habe ja gerade gesagt, dass man hier nicht springen kann. Also ich höre nicht mehr auf mich selber. Hm. Vertrau niemanden. Nicht einmal dir selbst. So, jetzt kann ich drüber springen. Und hier runterfallen lassen. Oh, das ist gefährlich. Das lasse ich lieber. Jetzt kann ich hier durch. Oh, die bouncen noch immer. Hä? Kann ich denn da durch? Das sind du Flammen. Was macht ein Flammenwerfer? Zwei von denen hier. Was waren die auf der Arbeit? Hä? Trifft das obere mich immer noch? Ne, das kann mich nicht treffen. Okay, gut. War mir nicht sicher. Aber Moment, bevor wir jetzt ins Ziel gehen. Dasselbe müssen wir neu machen. Reden wir erstmal mit unserem Kind. <lacht> da oben ist alles geflutet. Was machst du hier eigentlich, Dad? Ah, du weißt schon. Business Zeug, E-Mails, ähm, keine Ahnung, Stocks? Ja, das ist keine Ahnung, was du machst, oder? Nein, nicht im geringsten. Einfach an der Arbeit schlafen. So tun, als würde man tippen. Und das Cash kassieren. So funktioniert das. So, wenn wir ins Home-Menü gehen. Kommen wir zur Overworld. Oh, die sieht ja aber ganz anders aus. Ich muss ehrlich sagen, die... Also, die erste... In der ersten Spiel, die Overworld, war mir einfach nur der, wie er so rumläuft, von Feld zu Feld. jetzt ist alles nummeriert und sieht alles viel simpler und cleaner und übersichtlicher aus. Und ich muss sagen, das gefällt mir. Oh wow, wir haben hier, ah nee, doch wir haben bisher alles, nur hier nicht. Das ist ja dasselbe, wo wir gerade waren. Ich glaube, man darf nicht beide Plattformen fallen lassen. Ich glaube, das war das Problem. Weil das sah nämlich gerade so aus, als könnte ich da durch. Moment, ich sage es euch. Ah nee, ich muss den hinteren hier fallen lassen. Ja. Oh, der fällt automatisch an, oh. Da muss man aufpassen. Genau. Und jetzt sind wir hier durch. Und den Rest, den skippe ich für euch. Weiter geht's. Da sehen wir natürlich sofort den Stern. Wo sind wir? hier Bei Donkey Kong mit den Barrels? Ich kann nicht nach rechts. Oder jetzt? Ah, ich kann, wenn ich in der Luft bin, nochmal steuern. Interessant. Ja, das ist einfach wirklich wie bei Donkey Kong mit den Barrels. Exakt genauso. Ich meine, finde ich cool, passt gut zu einem Spiel, finde ich. Warum nicht? Dieser Ort ist wirklich seltsam. Ich denke nicht, dass du hier noch weiterarbeiten solltest. Alle Office-Jobs sind so wie hier, so Sohnemann. So, so funktionieren halt diese großen Corporates-Environments. Hier sind literally Kanonen und Kreissägen überall. Ja, Big Corporate Environment. So sieht's aus. Oh, ihr muss noch aufpassen. Weil genau das sonst passiert. Okay, der letzte Jump ist da also das ne? Nein, ich hab. Ah, ich hab außerdem nochmal gedrückt. Ich war ja. Ich war, ich bin ja in der Luft gesprungen. Und ich rede jetzt so schnell. Deshalb ja, rede ich mal so. Äh. Boah, was? Okay, der Sprung ist echt schwierig. Kurz warten. Jetzt. Jetzt. Nein? Hm? Wie soll man den Sprung denn bitte machen? So. Okay, muss man viel früher machen als gedacht. Okay, abwarten, abwarten. Jetzt nach oben schießen lassen? Jetzt hier hoch? Ach so! Ah! Bams! Rums! Bums! Und! Den Schlö. mitnehmen. Hat nicht geklappt. Ja, leider, wenn man stirbt, muss man alle Collectibles und alles Mögliche neu sammeln. Oh, das funktioniert aber! Okay, das ist gut. Das spart ein klein wenig Zeit! Würde ich mal behaupten. Hä? Okay, da hat es gerade gelegt. Da hatte ich gerade Input-Lag. <lacht> Habe ich sonst eigentlich nie. Vor allem nicht in diesen Spielen. Sind ja so simpel. Falls ihr das Spiel auf dem... Wow. Falls ihr das Spiel auf dem Handy besitzt, lasst mich auf jeden Fall wissen, ob das Spiel dort gut ist. Ich glaube hier, die kostenpflichtige Switch-Version hat nochmal ein bisschen mehr Content. Meine ich zumindest. Ich verspreche da jetzt nicht. Aber ich glaube, es ist so. Dad, bitte! <lacht> Kündige diesen schlimmen Job! Aber die Christmas-Party, also die Weihnachtsparty, sind noch elf Monate weg! Dad! Äh, ja, die, dieser Ort zerstört komplett meine Seele, Tag zu Tag. Ja, okay. Okay. Keine Soundeffekte mehr? Nö, nee, machen wir nicht. Das machen wir nicht. Hui. Uh, Bosskampf? Oh, hallo, uh, mein Name ist Daddush. Mein Name ist Hottentasty Tasty, der vierte Henchman von Space von, von... was? Der vierte Henchman von S Space Duranak, Lord des Weltraumes. Es äh, äh, ist schön, dich kennenzulernen, Hottentasty, Tasty, aber äh, wa warum bist du hier auf einer Arbeit? Ich bin gekommen für den bringt dein Kind zur Arbeitstag? Äh, ich glaube, da musst du wirklich auch für eingeladen sein. Also meine Kinder sind haben das auch einfach ausgedacht. Das gibt's gar nicht wirklich. Ich werde dich umbringen! Was zum. Warum will uns auf einmal umbringen? Müssen wir mal Explosives auf ihn runterprasseln lassen? Nicht auf uns! Das geht halt auch, aber müssen wir aufpassen. Ja, ich versuche alles on the fly zu übersetzen. Also ihr seht ja selber, was da steht. Wenn ihr Englisch könnt, dann könnt ihr es auch für euch selber übersetzen. Aber ich versuche so ein bisschen auf die Schnelle. Ich hoffe, das... Sch Mann! Ich hoffe, das stört nicht. Es ist ja natürlich keine offizielle 1 zu 1 Übersetzung. Aber ich denke, es ist gut genug, um die Story zu verstehen. Und das hat auch getroffen. Nice. Jetzt jetzt rüber jumpen warum fährt er nicht warum ist er nicht gefahren das kann doch nicht sein hey. oh. jetzt okay das wird nicht klappen hier okay, muss ich ein bisschen chillen und jetzt Bam. haben wir ihn er ist tot und wir kriegen einen schlüssel und retten unser nächstes kind äh, ich kann mich nicht erinnern, einen Hamburger adoptiert zu haben mit... Oh, der, der da war den Drip, Junge. Burgerglar? ist. Du lebst? Ja, und ich bin auch jetzt nicht mehr böse, aus irgendeinem Grund. Und was ist der Grund? Therapie und eine sensible Bettzeit. Oh, äh, toll. Leider habe ich meinen Hut verloren. Ja, und ich habe meine Kinder gerade verloren. Dann lass uns doch ein Team bilden und sie beide suchen. Okay. Hoppon! <lacht> als ob wir jetzt diesen. Ja! Als ob wir jetzt diesen Bürger reiten. Wie cool ist das denn? Ich glaube, da war mein Boss. Einer der Henchmen. Aber der ist jetzt anscheinend lieb. Wegen Therapie. Herbio Meadow. Die zweite Welt. Wie das Frettchen immer mitkommt. Das ist ein Unlockable-Character im ersten Teil gewesen. Der war exakt der gleiche, war einfach nur ein Reskin, aber war trotzdem lustig. Was oh, geht jetzt ab. Boing. Oh, mit dem Drip hier. Geil. Ah, oh, nein! Oh nein, er verliert seinen Trip, wenn wir getroffen werden. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Das müssen wir verhindern. Ich weiß ja nicht, wann das späteste ist, wann ich springen kann. <lacht> Weil seine Füße und sein. Ah, Mr. Stern. Seine Füße und sein Körper sind ja beide versetzt. Also seine Schuhe sind ja so mittig an seinem Körper. Und links und rechts an seinem Körper. Ah, doch! Okay. Hitbox zählt für seinen Körper und nicht für seine Füße. Nicht für seine Schuhe. Hier einen kleinen Jump machen. Und dann. Aha. Drüber. Drüber. Okay. Läuft da bisher ganz gut. Aha. Einfach nichts drücken, bisher klappt's. Und geschafft. Danke, Bro. Kann ich nochmal auf dich reiten? Nö. Hier drüben... Gibt's hier drüben noch was? Und es sich hier sich umzuschauen? Ich hab das Gefühl, ich mach gerade einen großen Fehler. Ja. Das wäre aber ein gutes Versteck gewesen für einen Stern. Aber den haben wir schon eingesammelt, den Stern. Was soll's? Ist nur meine Idee gewesen, da jetzt etwas zu verstecken. Und hier ist noch das Frettchen und kein Kind. Hey, hast du, uns, hast du den Hut von dem Burger gesehen? Ja, das hätte ich erwarten sollen. Okay. Schalten wir den jetzt sofort frei oder müssen wir dafür wieder 100% spielen? Genau, hier ist Welt 2. Ach, hat jede Welt 10 Level. Das kann gut sein. Aber ihr seht, hier haben wir alles überall. Und hier bisher auch. Ja gut, wir haben nur das erste Level gespielt hier vorne, aber ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das ist gut, wenn jedes, jede Welt 10 äh, Level hat. Kann man sich gut dran orientieren, kann man sich gut merken. Aha, und wie komme ich denn da runter? Ah, von hier? Ja, ja das ist chillig. Und irgendwie kriege ich richtig Animal Crossing Vibes zu der Musik, Frag mich nicht warum. Aber das ist so eine Musik, die würde ich bei Animal Crossing erwarten und nicht bei so einem Spiel hier. Hä? Wieso hab ich.. Was? Wie hab ich den Jumper nicht geschafft? Ich hab den sonst vorher auch geschafft. Ah, ich hab da gar keinen Jump gemacht. Da war, da war so ein zerbrechlicher Boden. Okay, also lasst euch da ein bisschen Platz übrig. Und dann könnt ihr jetzt nochmal rüberlatschen. Und aufpassen wegen dem Burger. Dem burger -Kind. Nicht King, Kind. <lacht> okay, die Dinger. Ja, genauso wie ich gedacht habe. Die fliegen weiterhin. Auch wenn da kein Boden ist, wo sie überhaupt stehen können. Fliegen sie weiterhin? Oh, oh. Mein, mein Double Jump war weg. Ich wurde beraubt! Betrug! Ich wurde von meinem Double Jump beraubt. Das gehe ich anzeigen! Schon wieder. Hm. Vielleicht liegt es irgendwie daran, wenn man zu lange stehen bleibt, dass man dann irgendwie im Freefall kommt oder sowas. Auf jeden Fall verliert man irgendwie manchmal seinen Double Jump. Ich gehe einfach schnell durch. Das ist das Richtige. ja. Einfach schnell durchgehen. Das klappt. Hi, Dad! Wir sind gekommen, um dich bei der Arbeit zu sehen. Das hier ist nicht mal meine Arbeit. Das ist ein Meadow. Ich weiß nicht genau, was ein Meadow ist, aber das hier ist es auf jeden Fall. Ich weiß, ich habe mich verloren. Oh. Der Junge war verloren. Eiscreme. Oh, die dashen auf einen zu. Die lieben einen. Okay, das neue Gegner. Interesting. Hey. Weg! We weg von mir! Die sind ja wie Montys, oder? Hey. Doch schon. Sind schon so wie Montys. Oh, die sind aber. Oh, die sind aber schnell. Ah, die sind schneller als ich. Komm, komm, komm, komm. Geschafft! Oh, Alter, wie du gestorben bist. Und es war so klar, dass hier hinter noch was ist. Das habe ich nachgeschaut. Du siehst irgendwie größer aus als sonst. Ich bin jetzt ein großer Junge. Ja, das sehe ich. Okay, wir haben auch große Kinder. Große Big Babies. Die machen nichts. Die Senfdinger. Ach oh, doch, die spritzen manchmal Senf. Okay, ja gut. Na gut, Ja, gut. Mach du mal. Hoch da! Und die Box mitnehmen, aufpassen. Nicht, dass er uns mit Senf abschießt. Das kann man nicht gebrauchen. Wow! Da auf jeden Fall aufpassen. Oh, aufpassen. Ja. Äh. Was? Okay. Aufpassen, aufpassen. Okay. We did it. We did it. Yeah, we did it. We did it. We did it. We did it. Hallo, Kleiner. Ich kann mich kaum noch sehen. Diese gemeinen Kerle da unten spritzen dich mit Senf ab. Naja. Um, um fair zu bleiben. Die hätten wahrscheinlich Senf äh, rumgespritzt, egal ob ich jetzt hier bin und nicht. Ehrlich? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, die sind dazu verdammt, immer nach links und rechts zu latschen und die ganze Zeit Senf abzuschießen. Für alle Ewigkeiten. Ich glaube, das ist so ziemlich ihr ganzes Leben. Black. Was ein unschönes Leben, oder? Das hätte ich nicht gerne. Ah, weg hier! Ich habe schon eine Frau. Lass mich in Ruhe. Ah, oh Gott, das folgt mir. Das ist ja wie... Boah, das war eine Falle. Das ist ja wie äh, Mario Maker mit einem Giftpilz, der einen verfolgt in der Nacht. Ich, ich habe auch so ein Level gebaut, was so ähnlich funktionierte wie das hier jetzt. Ich okay, glaube, sie bringen sich alle gegenseitig um. Was macht er hier? Was?! Aber ich bin doch... Äh, wisst ihr, wie dumm das gerade für mich ist? Man, man... Stellt euch vor, ihr seid ein Donkey Kong. Ihr spielt ein... Don stellt euch vor, ihr spielt gerade ein Donkey Kong Spiel. Und ihr seid in der Barrel drin. Und irgendein Gegner rennt euch noch hinterher in die Barrel rein. Und trotzdem stirbt ihr dann noch in der Barrel. Das macht irgendwie keinen Sinn. Und warum ist der jetzt da unten verglitscht? Irgendwie verbackt. Komisch. Na gut. Lass ich ihn mal da sein Ding machen. Mustard. Komme ich da oben rechts hin? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da haben die einfach nur keinen Teil hingesetzt. So. Lass mich da kurz stehen. Danke. Brudi. Brudi-Dudi. Ich suche nach. Ähm Crickets, was waren Crickets? Diese... Diese Geräusch machen. Warum denn? Für Suppe! Gibt's das überhaupt? Noch nicht. Das ist ja eklig, so Kakerlaken oder was auch immer das sind. So zu essen. Äh. Ja. Muss nicht sein. Oh nein, nicht die fliegende Pizzascheibe. Oh, die war, die war im ersten Teil richtig schlimm. Hä? Gibt's hier was? Ja, hier ist ein Secret. Uiui. Ein Star. ja, wir sammeln ja alles hundertprozentig. Immer schon alles sammeln. Boing, boing, boing, boing, boing. Mit der Musik hier weiter. Und hoffentlich nicht treffen lassen von der Pizzascheibe. Das wäre nicht so gut. Und das ist gar nicht mal so einfach durchzukommen. Okay, ich muss links rum den Schlüssel einsammeln. Okay. Wieder zurück. Das Ding hier nehmen. Mich jetzt hier rüber schießen lassen. Schieben. ach oh, kann ich gar nicht. So, den Jump so schaffen. Okay. Huh. Knappes Ding. Aber wir haben es. Ich kann natürlich auch runterfallen und das dann finden, aber so wie ich es gemacht habe, ist es viel einfacher. Ich kann mein Haus von hier sehen. Äh, nee, glaube ich nicht. Ich habe exzellente Visionen! Oder halt, ich kann perfekt sehen. Ja, aber wir leben auch draußen. Ja, die haben genug Karotten gegessen, glaube ich. Du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, Macht ihr mal euer Ding, du. Ich mach mein Ding und gut ist. Warum ist ja ein leeres Feld? Hier kann man nichts machen. Oh, da sterbe ich? Sieht aus wie so eine Lücke. Jetzt könnte ich da so stehen. Hm. Ne, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Na gut. Uh. Durch da. Jetzt hier warten. Du, du, du. Du, du, du, du. So, der Schlüssel... Hier können wir chillen alles klar jetzt präzise sprünge machen und wieder zurück und da oben den stern mitnehmen habe ich meinen wald gerochen ja das ist definitiv der geruch von einem süßen leckeren stern dieser ort ist schlecht für meine allergien ich mag es nicht draußen zu sein Du bist literally draußen in einem Dreck geboren. Ja, aber jetzt möchte ich Videospiele spielen. Ah. Äh, okay, na gut. Kann er akzeptieren, der Vater. Das kann er akzeptieren. Immer doch, immer doch. Sag ich dazu. Aha. Wie komme ich da hoch? Moment, von dem aus hier, ne? Nicht? Nee, von da aus. Hm? Moment. Da komme ich doch gar nicht hoch. Doch, jetzt! Boah, das ist aber ein sehr genauerer Sprung. Aber das kriegen wir hin. Easy peasy. Netter Paintbaum. Du, du, du, du, du, du, das ist schwierig. Boah, Was? Und jetzt habe ich vor allem, dass sie neue holen. Oh, bis gleich. Boah, dass, dass, dass das noch gezählt hat. Gut. Oh, hä? Wie habe ich das geschoben? Oh, Leute, ich habe es geschoben irgendwie. Okay, die Passage fand ich bisher am schwierigsten im Spiel. Ähm. Ich will hier lang. Dann werde ich trotzdem noch davon getroffen, aber... Gott sei Dank gibt es hier einen Checkpoint. Warte mal. Hier oben ist... ...noch einer. Der soll da runter. Ja, aufpassen. Hier ist eine Kreissäge. Weil wir sind ja nicht mehr at work, also okay. Ja, toll. Und nur. Ich hätte, glaube ich, mitfallen müssen mit dem Ding. Kann das sein? Warte, holen wir erstmal den Block da oben. Ich glaube, das soll man so machen, dass man erstmal den Block hier nimmt. Den dann so runterfallen lässt. Jetzt das hier schiebt, wie auch immer ich das jetzt gerade gemacht habe. Und jetzt mitgeht. Richtig? Ja, das funktioniert auf jeden Fall so. Oder? Nee. Das... Hm? Warte mal. Dann muss ich vielleicht einfach nur erstmal den hier mitnehmen. Um dann hier ranzukommen. Okay. Dann so. Ah, dann habe ich aber den oberen nicht mitgenommen. Den brauche ich wahrscheinlich für unten, oder? Ich bin irgendwie massiv ähm, verwirrt. Kann man so sagen. Vielleicht ist aber auch so richtig. Moment, lassen wir es aber erstmal so. Gucken mal. Hatten wir hier schon einen Stern? Ich hoffe es mal. Was ein entspannender Ort. Ah, die Vögel in den Bäumen. Die Blätter, die rumflattern. Dieser distante, distante Geräusch von Kreissägen in der Luft. Genau, das meine ich doch. Ist so chillig. Ja, <lacht> wunderbar, wunderschön, nicht wahr? Nicht wahr, nicht wahr. So, wie weit sind wir? Uh, schon fast durch. Und ihr seht, wir haben bisher ja, alles. Nicht in jedem Level gibt es einen Stern, nicht wundern. In der ersten Welt gab es ja auch Level, wo es ne, keine gab. Also ja, nicht wundern, nicht in jedem Level. Mmh, dom Pizzastücke. Nicht in jedem Level gibt es einen Stern, das war schon immer so. So, jetzt. Und durch. Okay. Okay. Und durch. Und durch. Und durch. Und durch. Nein! Was ist denn jetzt passiert? Woran bin ich denn gegengekommen? Habt ihr es bemerkt? Ich nicht. Ich habe nicht bemerkt, woran ich gegengekommen bin. Aber na gut. Dann akzeptiere ich das halt. Weil es akzeptiert werden... Schon wieder. Jetzt habe ich es. Okay, warum auch immer jetzt? Das gezählt hat. Oh! Ah! Okay, dann habe ich keinen Double Jump machen, beziehungsweise ich muss dann einen verspäteten Double Jump machen. Sprich, so rein. In der Art, ja, das hat geklappt. Und da oben ist ein Stern, den ich gerne mitnehmen möchte. Um. Ernsthaft. Jetzt aber... Da! Oh, okay, einfach nicht springen, einfach nicht springen am Ende. Das Leben scheint zu so hart im Moment zu sein, Dad. Äh, ehrlich? Ja, es sind so viele Probleme in dieser Welt. Die Dinge werden immer schlimmer und schlimmer. Aus, aus der Kontrolle und nichts was ich tun kann. Ich fühle mich so hilflos. Ja, um ehrlich zu sein, fühle mich auch manchmal so. Ich denke, es ist wichtig, ähm, ja, daran zu denken, dass es auch viele wundervolle Dinge in der Welt gibt. Und dass sich deine Familie liebt. Egal was. Furz. Oh mein Gott. Oh wow, jetzt ist mir viel besser. Also, dem es nur so schlecht, weil er dringend ein... Na, also, nein, also... Nee. Lassen wir's. Reden wir nicht drüber. Lassen wir's und gehen zum Bosskampf. Hi, ich bin Daddyschen. Ich bin der Foreman, der dritte Henchman to Space Durnak. Lord des Weltraumes. Ist dieser Space Durnak typ in irgendeiner Art, ähm, verwandt mit dem anderen Lord Durnak? Er ist nicht so ein netter Typ. Nein, die sind... Zwei komplett verschiedene menschen sicher ja es ist nur eine lustige es ist nur lustiger zufall space durnak ist ein echt netter kerl okay und warum braucht er denn henchmen alle netten typen haben henchmen das ist normal okay wenn du so sagst henchmen sind übrigens so handlanger dinger ich werde dich umbringen ah, ja das habe ich kommen sehen <lacht> warum sind hier so bienenstücke kommen da bienen irgendwie raus Ah, er schießt Mustards und... Ah... Das ist eine coole Idee für einen Boss. Das ist eine richtig coole Idee hier. Hä? Achso, er hat nicht geschossen. Hm. Scheinbar muss ich auch immer warten, bis der Mustard schießt. Na komm, schieß. Na komm, komm, komm, komm. Jetzt! Bam! Yeah! Das war ein cooler Bosskampf. Hat mir gefallen. Auch wenn er jetzt schnell tot war. Ich bin der Speedwoller-Modus hier. Warte mal, also ist dieser Typ ein Foreman oder ein Henchman? Er ist ein Henchman, aber sein Name ist der Foreman, glaube ich. Aber er hat einen Helm wie ein Foreman. Oh, ja, vielleicht ist sein Name auch der Henchman? Nee, das kann nicht stimmen. Ein Rätsel bleibt ein Rätsel. Ich wir einfach weiter zu Welt 3. Koto Swamp. Hä? Okay, lass mich halt nicht durch. Entschuldigung? Das ist denn hier unten? Ach, lol, was? Ich dachte gerade, warum falle ich nicht? Ich kann mich hier festhalten. Oh, das ist süß, das ist lustig, das gefällt mir. Das finde ich super. Da wurden die wieder kreativ. Das gefällt mir. Und wenn ich springe, komme ich wieder weg davon. Muss da nichts drücken für. Nicht irgendwie einen Knopf gedrückt halten oder so, um zu klettern. Einfach nur dran springen und der macht es automatisch. Ach, oder ich halt... Ja, oder ich gehe halt dran vorbei, so. Na gut. Die Musik ist auch krass hier. Gefällt mir. Okay, da muss man wirklich im letzten Moment springen. Not easy, but also not difficult. Okay. Oh, das freut mich nicht. Äh. Jetzt. Wieso? War hier nicht ein Stern? Ich habe das Gefühl, da wo die zwei Samen sind, war vorher ein Stern. Scheinbar nicht. Boah. Das war mega close. Dieser Ort sting! So schlimm wie eine Toilette. Naja, dann hätte hättest ja auch zu Hause bleiben können. Das hätte mein Leben um einiges erleichtert. Nein, ich liebe es. Ich liebe die Toilette. Ähm, ja, gut, okay. <lacht> ja, wie er will, ne? Ich will mal kurz nachschauen, habe ich jetzt auch alles? War da ein Stern in dem Level? Ja, da war ein Stern und ich habe ihn eingesammelt. Okay, vergesse ich irgendwie immer. Na gut ich denke mal es gibt fünf welten ungefähr ich werde schon richtig zusammenschneiden wir werden sehen wir werden schon sehen wie ich das mache wahrscheinlich mache ich das wieder wie ein zweiteiler wie beim ersten spiel was ich das bitte noch erwischt Bau, Wow. Du, du, Schön auf dem Floß bleiben. Mit fünf Hölzern dran. Wenn die fünf Holzstämme so klein sind und ich so riesig. Also, irgendwas kann doch nicht stimmen, oder? Oh Gott. Ich muss schnell hinterher, schnell hinterher. Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Puh. Da über mir war doch was. Komme ich da jetzt noch hin? Wo muss ich mich da denn schießen lassen? Ach, rüber. Was zum... Das war ja viel zu weit. Ach, komm. Okay, nochmal. Hier, ja, chillen. Oder vielleicht will ich ja ganz schnell runter. Ja, doch. So. What new? Hier rüber. Hier rüber. Kurz warten. Das Ding muss ja auch noch mitkommen. Ne? Wo ist das Ding? Hier ist es. Ah, wenn man es mitnimmt hier. Wenn man es rechtzeitig schafft, dann kriegt man einen Stern. Oh, aber nicht so lange warten. Nicht so lange warten. Nicht so lange warten. Spring! Puh. Oh, stellt euch vor, ihr wärt da irgendwie so, irgendwie... an den Trampolin gekommen, ohne den Stern zu berühren. Das wäre ärgerlich gewesen. Wow, Dad! Hast du dieses Raft da gerade... Schon mal? Ähm, was war ich? Riding a das bevor? Achso, hast du das gerade wirklich geritten, das Ding? Krass! Äh, ja, habe ich. EXTREME SPORTS! Das ist so cool! Ja, das war eigentlich ziemlich langsam. EXTREME WHITE WATER RAFTING! Der ist begeistert. Volle Ende. Volle Kalle. Ich nicht.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 ich noch keinen Stern gesehen, aber es muss ja auch keinen geben. Außer, die haben es in dem Spiel geändert, dass jetzt... Ah, da oben ist er. Wie komme ich da hoch? Ich glaube, ich muss von oben runterfallen. Ich gehe mal erstmal weiter. Ich denke, ich habe ihn nicht gesehen oder so, also den Stern. Ich sehe ihn da rechts. Ja, man muss von oben runterfallen. Jetzt drüber springen. Ja, und dann die Passage nochmal neu machen. Aber jetzt ist es ja einfacher... Weil die Dinger, die von der Decke fallen, jetzt schon gefallen sind, nicht nochmal fallen. Die respawnen nicht. Das macht's chilliger, einfacher. Let's go. Das Wasser hier schmeckt irgendwie seltsam. Ich denke nicht, dass du das trinken solltest. Ja, all die Käfer machen das irgendwie so so chewy. So. Schon Käfer rum. Tschüss. Pff. Oh, und wie kommen wir hier durch? Du also können wir da einmal. Ah, das ist treibsal Oh, wie wir aussehen, das Sprite. Äh, Hilfe, bitte, wir raus. Ja, komm, wir helfen dir. Kein Problem. Machen wir doch gerne. Oh. Oh. Oh, das ist böse gemacht. Richtig böse. Okay, wie mache ich das am besten? So. Jetzt gucken wir nämlich in die andere Richtung. Jetzt warten, bis er wieder nach rechts guckt. Genau so. Oh, boah, das war zu close. Da links ist glaube ich nichts. Ich glaube, unten war auch noch, maybe was. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ob man überhaupt hätte hinkommen können. Ah, warte mal. Warte mal. Ja, das war mir schon klar. Und oh, ich muss mich beeilen. Der Block geht weg. Ah, oh, nee, ich muss mich nicht beeilen. Also, ja doch, wenn man den Stern haben will, muss man sich beeilen. Aber ich muss mich jetzt nicht beeilen. Denn ich hab's ja chillig geschafft. Treibsand ist so gefährlich. Ja, das ist es. Die sollten mehr Leute darüber warnen. Ich schätze ja. Da sollte Werbung im TV sein, wo die sagen: Treibsand wird dich umbringen. Es wird nur eine Frage der Zeit sein. Ich glaube, das geht ein bisschen zu weit jetzt. Ich glaube, jeder kennt Treibsand, oder? Ich glaube, die sollten eher fahren warnen, was man genau tun soll bei Treibsand. Ich glaube, was man tun soll, jetzt ich weiß jetzt nicht mehr, zu lange her, aber ich glaube, was man bei Treibsand am besten tun soll, ist sich nicht viel bewegen. Weil wenn man struggles, dann geht's nur schneller. Ich glaube, so war das. Oder? Habe ich's richtig im Kopf? Vielleicht ich weiß einer von euch ja besser als ich. Du du du du du du du du ja, let's go. Chillig. Da müssen wir durch. Boah. Da hätte ich jetzt aber echt gerne einen Checkpoint gehabt, weil jetzt muss ich. jetzt muss ich nämlich alles neu machen. Und das ist. Das, das, das, das ist ein bisschen nervig bisher im Spiel. Weil in manchen Level hatten wir schon einen Checkpoint bekommen und in manchen halt eben nicht. Aber wir kriegen es easy peasy, speedrunner-mäßig hin, also was soll's. Ja, was soll's. Okay. So. Okay. Aufpassen. Und jetzt? Ja. Perfekt. Let's go. Treibsäulen ist so cool. Ist es? Ja. Ähm. Du kannst alles wirklich reinschmeißen und es wird verschwinden. Ja, schenkst du schon. Lass uns einen Kühlschrank reinwerfen. Äh. Oder ein Auto. Oha, nicht den Kabi. Oha. Oder nicht den Indiana Jones. Nein, die geht doch nicht. Okay, das respawnt wieder. Wollte nur gucken, ob da links was ist, aber da kann man ja sowieso nicht hin. Also... Schätze ich mal nicht, dass man da finden kann. Ja, dann rap halt nicht dran, ne? Warum denn auch? Da, da, da, da, da, da, da, da. Wow, was zum. Der war aber vorher nicht so. Okay. Hab's hier drauf geschafft. Ah. Okay. War schon mal nicht verkehrt. Oh, da war noch was. Okay, ich muss nochmal zurück. Puh. Was zum. Ey. Du sollst mich da richtig hochschmeißen, du. So. Genau. Radus nach oben. Genau. Okay, uh, wir haben es. Oh, das ist böse. Oh, das ist richtig böse. Oh, ho, ho, ho, ho, ho, geschafft, ey. Das war ein schweres Level. Wir hatten diese alle, wir hatten diese ganzen Ballons hier hingesetzt. Ähm, Partytiere wahrscheinlich. Wer will eine Party in einem Sumpf? Partytiere wahrscheinlich. Ja. Immer diese Party-Schweine, ey. Ja, Schweine. Unfassbar, oder? Oh, ist so ein Flipper-Element haben wir auch noch. Bui. Das ist ja lustig. Ist ja links? Ja, aber... Ah. Klar, wie Klosbrühe. Wie kommen wir da hin? Wahrscheinlich muss man sich von oben da fallen lassen, oder so? Ah ja. Tolles Enemy-Placement. Dass ich da instant getroffen werde von. Außer ich warte halt ab. Das habe ich jetzt schon mehrmals bemerkt in diesem Spiel. Okay, ich, ich gehe erstmal weiter. Weil ich glaube, dass ich da gleich noch boah, hinkomme, wenn ich hier oben irgendwo runterspringe. Dahin. Ansonsten, wenn nicht, muss ich selber halt neu machen. Was soll's. Uff. Okay. Ja, hier kann man runterfallen. Und dann können wir wieder hier rüber. Und dann die Schose mit dem Ballon zu neu machen. Boing. Boing, boing. Oh, knappes Ding. Oh, leider nicht geschafft. Aber dafür versuchen wir es einfach nochmal. Das ist noch lange nicht vorbei. Hier ist erst ein Checkpoint. Okay, den muss man. Deshalb ist er auch hier, weil das hier ist ja ein. Ja, ist ein schwieriger, präziser Sprung. Nee, na, hab schon gemerkt, war falsch. War schon komplett falsch, als ich nur angefangen habe, darüber nachzudenken, zu springen. Da war es schon falsch. Okay, jetzt. Ja. Und die auch spät abspringen. Das war jetzt. Nein! Ich hätte noch lange warten müssen. Warum mache ich das? Keine Ahnung, wie man den Jump schaffen soll. What the hell? Der ist ja viel zu schwer. Vor allem nehmen die auch Schwung. werden somit also immer schneller... Nee, keine Ahnung, ganz ehrlich, keine Ahnung. Pfff. Warum bin ich nach links gegangen? Ach komm, besser kriege ich es nicht hin. Irgendwas mache ich da falsch? Aha, so muss man es also machen. Boah, das war viel zu schwer. Unnötig schwer. Dieser Sumpf ist so klebrig und eklig. Du bist klebrig und eklig. Du hast rest Ja. So redet man nicht mit Baba. Das geht nicht. Ja! Der Hamburger. Irgendwas. Yay. Moin. Muss ich gar nichts drücken? wo ich nur A drücken immer. Und das war jetzt aber einfacher als der aus dem letzten Ambergl, was auch immer Level. Das war knapp. Bisschen zu knapp, maybe. Sind wir hier bei Bowser oder was? Okay, okay, okay. Großer Jump, großer Jump! Chill, alles chillen, alles chill, alles chillig, alles bittelig. Ja. Haben haben wir. Schicker Hut? Schicker -Hut. Ist das der Burger-Glas-Hut? Nein, das ist mein Hut. Was ist denn Hut her? Äh, vom, vom Hutladen. Okay. Schicker Hut aber. Muss man mal sagen. Na, ist das so. Das ist ein, definitiv ein schicker Hut. Wer sind wir jetzt in der Welt? Sind wir fast durch? <lacht> Tatsächlich ja. Höh? Oh nein, wir haben hier einen Stern vergessen. What? Wo haben wir denn hier einen Stern übersehen? Sag mir, aber nicht irgendwo in dem Matsch. Okay, der letzte Stern ist gar nicht mal so schwer versteckt. Und zwar ist der hier oben. Hier einfach einen Double Jump machen und dann kommt die schon nach hier oben hin. So kommt man noch einfacher hier rüber. Und ja, das, das, das war's dann so ziemlich. Level 29! Und wir werden direkt begrüßt. Und da hätte ich warten müssen. Na gut, jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Die Bonsai-Bäume gefallen mir. Oder generell diese Kirschblütenbäume, wie auch immer die heißen. Und, äh. Müssen. Oh, da oben ist was. Da oben ist ein Stern oder sowas, Wir Müssen viel Backtracking machen hier, glaube ich. In diesem Level. Gott. Nein, was? Okay, okay. Hab's rüber geschafft, hab's drüber geschafft. Äh, äh. Moin. Checkpoint. Oh Gott, ich muss ja gleich langen Backtracking machen. Oder ich habe was verpasst. Oh Gott, das kann sein, dass ich was verpasst habe. Oder ich schramm einfach rüber. Ja, ist schneller. Ah, nee, hab ich nicht. Das ist so gewollt. Was zum... Oh nein! Oh, das ist ärgerlich. Warte, wenn ich mich nochmal kille, dann habe ich nochmal eine Chance, oder? Ja, muss ich halt nur das hier alles neu machen, aber das geht ja noch. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Sage ich, und werde jetzt wahrscheinlich sterben, lass mal sehen. Ne, werde ich nicht. Okay. Also. Abspringen, hier rüber bouncen. Und dann können wir nämlich hier oben dran kommen. An den versteckten Stern. Und dann haben wir es geschafft. Denn jetzt müssen wir... Äh, den Jump schaffen, den ich jetzt leider nicht geschafft habe. Okay, hab habe den Stern wieder eingesammelt. Äh, Moment. Wenn ich es so mache, kann ich hier den Jump benutzen. Yes, let's go. Dad, können wir jetzt im Sumpf leben? Nein, es stinkt schrecklich hier. Das ist ja, warum er so toll ist. Jetzt kann niemand mehr sagen, dass ich denke. Hm, er hat ein Argument. Muss man ihm geben, muss man ihm lassen. Na gut. Uh, hi, ich bin Dadusch. Ich bin Marine Second, oder die zweite Henchman to Space Durnach, Lord des Weltraumes. Ich liebe dich. Du liebst mich? Ja, aber wir haben uns doch gerade erst getroffen. KISS mich. Nein? Dann tue ich dich! Gott, was das denn für eine... Hä? Man kann auf ihren Liebesherzen nach oben jumpen. Ah, und da oben ist dann ein Schlüssel, der auf uns wartet, damit wir schnellstens weggehen können. Ah ne. Boing. Und das jetzt noch mal zweimal hintereinander. Weiterhin. Okay. Interessanter Bosskampf auf jeden Fall. Habe ich so noch nicht irgendwo gesehen. Ist auf jeden Fall was kreatives Neues. Und boing. Und ihr wisst ja, ich mag es ja, wenn Leute kreativ werden. Was Neues in diese Branche reinbringen. Und da habe ich diesen Schlüssel nicht bekommen. Aber easy. Oh, wow, was zum... Ganz vielen kleinen Dingern. G gestorben. Ja, aber kennt ja auch solche Leute, die irgendwie sagen, ja, du bist mein bester Freund und dabei haben wir uns doch gerade erst ge So, Ich kenne dich ja noch gar nicht. Echt weird manchmal, echt weird. Maureen, sicherlich? <lacht> Maureen war voll in dich, Dad. Ja, kann sein, aber sie hat versucht, mich umzubringen. Ich denke nicht, dass eine Sünde was für mich wäre. Na ja, sie war verrückt in dich. Du bist. Du, du hast raus den Rest. Okay, das. Äh, ja, das habe ich verdient. Okay. Welt 4. Phantomotempel. Oh, schnell weg hier. Die riesige Bowlingkugel. Da machen wir dann das nächste Mal weiter. Ich hoffe, es hat gefallen. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder ein. Bei der durch 2.